Komm, schnell! Yay, yeah, wir haben das Gasthaus entdeckt! Juhu! Zeit für euch beide, ein Zimmer zu wählen. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird ihre Beziehung dadurch tiefer. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Steck sie in ein Zimmer deiner Wahl und sieh, wie sie sich vertragen. Genau! Ja, und ich würde mal sagen, wir stecken uns mal in nebeneinander in ein Zimmer. <lacht> ne? so uns ein bisschen mehr an. Und schlafen gemeinsam. In zwei verschiedenen Betten natürlich. ne? Ist Nicht falsch denken, ihr kleinen Kinder. <lacht> Lustig auch. Ähm, man kann ja auch zwei Jungs oder auch zwei Mädels in einem Raum setzen. die, die können sich dann ähm, ganz gut verstehen. <lacht> Ist übrigens mehr oder weniger auch der Grund, äh, warum dieses Spiel in Russland tatsächlich ab 18 ist. Ich verarsche euch nicht, das Spiel ist ab 18 in Russland. Einfach, die, die sind da halt altmodisch und um es kurz zu fassen, sowas wie Gay Marriage und so. Äh, ja, ich glaube, ich muss da nicht wirklich drauf groß eingehen. Ist halt... dumm. Aber naja. Spendiere deinem Team Gold, um neue Items und Ausrüstung zu kaufen. Manchmal wollen Mies etwas Süßes, da sie untereinander teilen können. Manchmal wollen sie auch etwas für sich selbst. Kla Klamotten oder Waffen. Du weißt nie woher, was sie sich kaufen wollen. Manchmal kaufen sie sich aus Versehen ganz andere Sachen als geplant. Aber das passiert ja schließlich jedem Mal. Oder? Ja, klar. Natürlich. Beständig. Naja, ähm, ich kenne das alles hier leider schon. Und, ähm, ich weiß noch nicht, wie ich das cutten werde. Kann sein, dass jetzt schon eine neue Folge ist. Um, ja. Auf jeden Fall. Um, wird jede Folge ungefähr 30 Minuten lang sein. Ungefähr. Manchmal auch ein bisschen kürzer. Ich versuche es nicht zu lange zu halten. So, und wir können jetzt äh, nach den Teams sehen. Zum Beispiel die Umform. Du kannst die Helden im Team so gruppieren, wie es dir behagt. Stecke sie paarweise in die Zimmer, um ihre Beziehung zu verbessern. Drei Punkte über den Kopf heißen, hier geht etwas vor sich. Wähle die Punkte aus, um die Ereignisse im Zimmer beobachten zu können. Du bist doch sicher schon ganz gespannt, was so alles passieren kann. Ja, nicht so perverses, aber trotzdem interessant. So. Ich hätte gern einen Besen. Äh, okay. Dann hole ich mir halt einen Besen. <lacht> Ein Besen? Wow! Jetzt kann ich wie Bibi Blocksberg fliegen. Ja, ist zumindest besser als nur ein Stock, ne? Ein Stock mit, äh, bisschen was drauf. Und, äh, Maike will eine HP-Banane. Nein, danke. Will ich nicht finanzieren. So, gehen wir das mal mit dem Futter an, ne? Essen, das du auf deiner Reise findest, kannst du deinem Team vorsetzen. Mit jeder Mahlzeit verbessern sich die Werte deines Teams ein klein wenig. Gib ihnen also nach jeder Etappe der Reise ordentlich was zu futtern. Übrigens. Je mehr die Helden ein Essen mögen, umso mehr lässt es ihre Werte ansteigen. Erwarte keine dramatische Verbesserung der Werte von Essen, das nicht schmeckt. Gib deinen Helden etwas Leckeres und erfreue dich an rasch wachsenden Werten. Alles klar! Wir hätten einmal ein Schleimgelee, mildfruchtiger Geschmack und sanftes Wackeln. Köstlich. Koboldschinken, unwiderstehlich sind die dicken Scheiben dieses Schinkens. Falterhonig, Nektar aus rosa Blüten mit einem Hauch von Leichtigkeit und der Falterhonig Sternchen aus lila Blüten, die nur auf den höchsten Klippen wachsen. Da würde ich mal sagen, Schleimgelee. Ja, darfst du mal probieren hier. Schmeckt ihr nicht so? Hm, Okay, dann kriegst du mal hier den Kobaltschinken. Mike ist auch zufrieden. War mir klar, dass wir Fleisch schmeckt null. Ähm, ganz ehrlich, in der Demo habe ich es immer so gemacht, dass ich den Charakteren einmal, also jeder Charakter kriegt eine Sache zu essen, jeden Tag. Und ich mache nicht deren Mägen voll, weil sonst, weil wenn die nee Mägen voll sind, wäre es eigentlich besser, aber ich habe gemerkt in der Demo, man kriegt so selten Essen. Deshalb spare ich mir lieber, auch vor allem, wenn man am Ende sehr viele Leute hier drinnen sind im Gasthaus. Deshalb, ich weiß nicht, wie ich, ob das gut ist. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob das gut ist. Und, ähm... Ich werde es erstmal so lassen. Genau. Wir sind fertig. Und können nun unsere Charaktere ausblähen. Aber natürlich wollen wir es gemeinsam aufziehen. Weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Wir sind zu schwach. Mit Maika an der Seite haben wir die Kraft. Ach stimmt, man kann ja jetzt auch Perücken und Make-up machen. Ah, das habe ich jetzt vergessen. Machen wir aber beim nächsten Mal. <lacht> habe ich jetzt vergessen, dass man das machen kann. Weiter geht's. Auf geht's! Ich fühle mich fit wie noch nie. Ebenso. Aua! Uff! Hey, alles okay? Mike hat Maike ausgeholfen. Dankeschön! Oh, Maike ist ihm dankbar. Und das steigt unsere Freundschaft. Und wir tanzen wieder glücklich herum. Mir könnte es nicht besser gehen. Ähm. Verdammt! Wieder so viele. Erstmal den Kobalt. Der ist bestimmt gefährlich. Nicht übel, oder was? Erste verträumte Aktion. Falsches Ziel. Äh, Fehlschlag. Unerwartet angegriffen. War ja doch was Gutes, oder nicht? Na, ja, wie auch immer? Greifen wir den alten Falter an! Bam! Jetzt machen wir viel Damage mit dem Besen. Leider reicht das nicht. Da muss Maike aushelfen und es klappt. Wie am Schnürchen. Komm, dafür haben wir uns noch ein Level-Up verdient. Juhu! Yay! Maike hält ein Level-Up! Angriff steigt. Oh, okay, ich hab nichts gesagt, man kriegt wirklich viel Essen anscheinend gerade. <lacht> ich habe noch nie so viel Glück gehabt, und drei Essgegenstände in einem Kampf bekommen. Noch nie. Freut mich. Dann brennen wir mal ein bisschen. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Das darf doch nicht wahr sein. Ob das Gesicht von Monita hier irgendwo ist? Es müsste an irgendeinem Monster kleben, richtig? Wer weiß. Lass uns weitersuchen. Hoffentlich findet es uns nicht zuerst. Tja. Du, du, du. Brauche Gold. Hier sind doch irgendwo Monster. Stimmt. Die müssten hier irgendwo sein. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Oh nein! Warum freut sich Maike? Müssen wir jetzt einen Bosskampf machen. Monita-Falter. Alter-Falter. Ein Monita-Falter. Rauf da. Feuer. Psch. Er macht wie viel Damage. Der darf zweimal. Oh Gott. Nochmal. Ich kann nicht. Ich habe keine MP. Moment. Keine MP? Nicht mit mir. Haha. Ha. Auf da mit dem Feuer! Da! Nicht übel oder was? Danke! Wir haben Monita gerettet! Jetzt kann sie endlich die Switch-Wesen von Nintendo-Land weitermachen. Ja, so viel dazu. Bonus-Erfahrung! 12! Ja, ich würde mal sagen, wir geben es michael weil, ähm ich gerne hätte, dass alle meine Charakter ungefähr beim gleichen Level sind. Und ich bin da ein bisschen voraus. Vielleicht zu Mike. Deshalb gebe ich es ihr. Mit sie ein bisschen aufholt. Ein weiter holing sternchen bekommen. Komm, weg hier, schnell. Yay, ein Gasthaus. Woo! <lacht> Ganz schnell. Chiu! Hä? Du hast einen Brief erhalten. Lieber Mike, vielen Dank für deine Hilfe mit 19 Dollar Fortnite-Card. Ja, hast du etwas für deine Mühen. Deine Elfis. Hurra, ein Ausflugsticket erhalten. Aha. Wir schlafen wieder gemeinsam. Ein Bronzeschwert wäre der Traum von Maike. Ja, ich habe kein Geld. Es oh, tut mir leid. Geht leider nicht. Komm, machen wir mal einen Ausflug, würde ich sagen. Du hast dein erstes Ausflugsticket erhalten. Wie wär's, wenn du damit gleich mal wen auf einen Ausflug schickst? Zwei Leute, die Zeit miteinander verbringen? Das klingt doch spaßig. Wenn zwei Charaktere einen Ausflug machen, steigt ihr Beziehungslevel. Dann machen wir es nochmal. Wohin? Ins Café. Boah, da würde ich jetzt persönlich nicht wirklich hin, aber komm. Machen wir das mal. Warum nicht? Kostenlos. ich gerne. Wollen wir im Café eine Runde entspannen? Bin voll auf zufrieden. Geht's hier gerade? Da, da, da, da. Angekommen. Im Café. Gluck, gluck, gluck. Oh je. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Soll ich dir was verraten? Ich auch. Oh, oh. Er ist sü wütend und sauer. Hey, unsere. hier oh! wächst. Level 2. Flüchtige Bekannte. Und wir haben angeben gelernt. Füge Feinden extra Schaden zu und beeindrucke damit Freunde. Ich weiß nicht, warum da jetzt 19 Dollar Fortnite Guard als äh, Diener, sage ich mal, war. Finde ich jetzt irgendwie sehr unpassend, aber okay. Ich konnte es nicht aussuchen. Zum Andenken bekommen wir jedoch zwei MP-Bonbons. Zu denen sage ich natürlich nicht, nein. Gut, ähm, wir immer noch genauso viel Geld. Futtern wir noch mal ein bisschen. Was haben wir denn noch so? Den Falterhonig nicht. Können wir mal Michael probieren. Den schmeckt ihr. Schön. Hä, Gewehr, ich will haben, hä. Hm. Ich könnte ja mal... Den Falter Honigsternchen auskosten. Wir ja, haben zwei. Der schmeckt mir natürlich auch. Und kriegen dadurch ein MP ab. Schön. Ich hab beide gefressen. Das passt mir eigentlich so. Ja, auf geht's. Aber weiter. HP-Bananen und mp bonbons sind wertvolle Snacks, die deine Werte wiederherstellen. Sie werden immer im Gasthofhaus aufbewahrt. Dein Team schnappt sich die verfügbaren Snacks, bevor ihr aufbrecht. Kommst du zum Gasthaus, werden überschüssige Snacks im Lager deponiert. Keine Sorge, sie werden ganz bestimmt nicht weggeworfen. Alles klar. Ja dann, let's go! Du, du, du, du. Aha! Wir können zwar jetzt zu Mario, wie es scheint, da oben, aber wir sollten vielleicht erstmal vorbeischauen. Wie es jetzt anfangs aussieht, beim Monitor. Denn Easy hat jetzt ihren Computership wieder. Plum. Puh! Oh, mein Gesicht ist wieder zurück. Puh, da bin ich aber erleichtert. Mein Gesicht einfach einem Monster zu verpassen. Wer kommt da auf eine so eine Idee? So eine Idee. Ich kann nicht reden. Mein Gott. Danke jedenfalls. Und wir halten 200 Gold. Nice. So, jetzt fehlt nur noch von Muffet das, Muff, Muffet das Gesicht. Ähm, von Monika und von dem Villager. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Machen wir mal weiter. Aha. Können wir weiter oder mit ihr reden? Reden wir doch mal mit ihr. Oh, bis ist cool. Nintendo-Fan, Niki. Hallöchen, ich bin Niki. Sag mal, bist du eigentlich ein Nintendo-Fan? Ein, ein was? <lacht> ja. Yay! Dann verstehen wir uns bestimmt wir super. Jedenfalls... Es gibt da doch diese speziellen Figuren. Sie werden Amiibo genannt. Wie die wohl aussehen. Falls du einen Amiibo hast, würdest du es mir zeigen? Ja, ich habe schon eine Menge an Amiibos. Die kann ich auch schon zeigen. Was? Echt jetzt? Wie toll! Darf ich mal sehen? Ja, entspann dich. Ich. Oh mal ganz hinten. Irgendwas raus. Hier nehme ich mal. Nehme ich mal Donkey Kong. Blopp bisschen verstorben die dinger aber ansonsten alles normal vielen vielen dank ist sind echt toll als dankeschön möchte ich dir das hier geben <lacht> was du hältst donkey Kong Outfit? Ja, als ich jetzt eine demo gemacht habe habe ich irgendeine amiibo reingetan und dann habe ich einfach tickets bekommen aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet Als weißt es du weiter Amiibos? kannst du dir mir noch mal gerne zeigen ja Oh, es kann sein, dass, wenn man eine Nicht-Nintendo-Amiibo, sage ich mal, also keine Mario-Amiibo, sage ich mal, reintut, dass man dann irgendwelche Tickets und so bekommt. Manchmal sind diese Amiibo-Expeditionen schon ziemlich anstrengend. Aber ich werde immer mehr als eine Expertin. Ich kann mich nur nicht entscheiden, welches Amiibo mir am besten gefällt. Alles mal hallo. War ein Amiibo? Jo. <lacht> nice, okay. Ähm. Um Nehmen wir doch mal, wer ist denn nicht so Nintendo-like? Hm. Nehmen wir doch mal Olimar. Ja, von dem gibt's zwar auf Mario Kart 8 ein Kostüm, aber ich glaube ansonsten... Passt er nicht zu Mario. Okay, was gibts es mir dafür? Ja, genau das meine ich. Drei Spielscheine erhalten. Aber also da kann ich jetzt den ganzen Tag lang mein Mibus scannen? Könnte alles freischalten, theoretisch, ne? Ja, aber... Ich glaube, das lasse ich fürs erste Mal. Können wir ja später noch machen. Jetzt gehen wir erstmal weiter erkunden. Auf geht's! Wir sind ganz schön auf Zack. Hey, hetz mich nicht! Nicht so weit nach vorne. Da sind nämlich zwei alte Falter. Bam, Einer bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Sieht für mich eher auch nach Koboldschinken aus. Ich habe Hunger! Entsetzlichen Hunger! Uff, hätte ich ihm vielleicht doch noch mal mehr Essen geben sollen. Dann mal ran in den Speck! Hat jemand gerade nach mir gerufen? Weiß ich nicht, aber können es entscheiden. Für harte oder für zarte? Ja, ich bin Pro-Gamer. Wir gehen natürlich für die harten. Nur die Harten kommen in den Garten. Und hier sind wir. Sind wir bald im Geisthaus? Das sagst du doch immer. Vier Kobolde? Okay. Das ist schon viel. Aber gut, ich habe ja extra den harten Weg genommen. ne? haben wir beschweren. Feuer! Was? stirbt nicht davon. Oh Gott. Verträumt. Nice. Oh, oh nein. Wir brauchen mehr äh, mehr Teammitglieder, um ehrlich zu sein. Stimmt, Streuer. Wir haben keine MP mehr. Zack, gib mir ein bisschen MP. Und dann greife ich wieder mit meinem Feuer an. Äh, keine Ahnung, irgendwie Schwächen. Ah. Ah. Erste Verträumtaktion. Schlafmütze. Oh. Äh, okay. Ob das ist so gut ist? Ich weiß ja nicht. Feuer! Oh. Die Macht des HP-Streuer aktiviert. Kraft des HP-Streuers. Nutze dieses mysteriöse Streu, um die HP eines mi charakters zu regenerieren. Hohoho, ho, ho. du hast eine neue Kraft erlangt. Gehen dir im Kampf die HP aus, hast du so gut wie verloren. Nutze also lieber den HP-Streuer, bevor du zu Boden gehst. Doch Vorsicht, der Streuer kann nur begrenzt eingesetzt werden. Setze ihn also mit Bedacht ein. Hohoho. Ho, ho. Alles klar, werden wir machen. Hallo. Danke, Horst, für die Heilung. Aber wer ist dieser Horst? Hoffentlich werden wir ihn noch kennenlernen. Aua. Aua. Das geht zu weit. Erster Beistand. Angeben. Guck mal, wie cool ich bin. Ha, mit dem Besen kaputt geschlagen! Verträumt. Irgendwie. Nice <lacht> Gesicht. Ah! Wartensaft. So viel dazu. Was, man kann mit den Schultertasten auch vorspulen? Okay. Ah, leider kein Level-up. Schade, schade. Hä? Eine Truhe? Warum sollten wir sie liegen lassen? Seht ihr? Deshalb lässt man keine Truhen liegen. Man wird dadurch reichlich belohnt. Schön, schön. Ein Gasthaus. Nice. Wir schlafen wieder gemeinsam. Hm? Hm? Ist es jemand an der Tür? Hohoho, ho, ho. es scheint als hättet ihr noch etwas Gesellschaft. Wer mag das sein? Ein neues Mitglied in eurem Team. Woher weiß er das? Und wie kriegt er die dazu zu uns zu kommen? Nur zu zweit werdet ihr den dunklen Fürsten kaum besiegen. Deshalb habe ich ein neues Mitglied für euer Team engagiert. Heißt das neue Mitglied willkommen. Doch wer wird es sein? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Miitopia.